Kreative Köpfe inklusive Kunstbegegnungen ist das Thema der aktuellen Ausgabe des Wir Magazins und des Podcasts Wir Sprechen zum Magazin. Zu dessen zweiten Folge ich Sie heute sehr herzlich begrüße. Mein Name ist Ursula Rebensdorf, ich bin Redakteurin des Magazins und Gastgeberin von dem Podcast Wir Sprechen. Heute sind wir in Kunstwerk Blisse in Berlin-Wilmersdorf. Das ist ein Café, was von dem L-Werk FSD Berlin-Brandenburg, das ist eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung, betrieben wird. Und es hat ein ganz besonderes Konzept, denn ganz normal ist es ein Café mit Restaurantbetrieb. Es ist ein Ausbildungsbetrieb und in den hinteren Räumen angeschlossen ist ein Atelier, wo Menschen mit Behinderung künstlerisch arbeiten. Und mit zwei dieser kreativen Köpfe habe ich mich zu einem Gespräch verabredet. Das ist zum einen Dame Lacourt und Chamaran Sribalan. Und natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt, auch die Standortleiterin des Cafés Cornelia Kunert ein bisschen über das Konzept dieses besonderen Cafés aufzufragen. Beginnen wir mit Ihnen, Frau Kunert. Café und Kunst, wie hängt denn das zusammen? Neben dem Kaffee und der Kunst haben wir auch noch eine dritte Abteilung, die ich nicht unterschlagen möchte, nämlich die ähm, Hauswirtschaft-Kita. Wir kochen für 300 Kinder hier am Tag, Mittagessen. Und diese drei Bereiche, also die Gastronomie und das Atelier und die Gemeinschaftsverpflegung greifen ineinander und arbeiten gemeinsam hier am Standort äh, Kunstwerk Blisse in Wilmersdorf. Passend zu der Ausgabe des WIH-Magazins Kreative Köpfe wollten wir auch gerne mal hinter die Kulissen schauen, auf die Staffeleien und auch wirklich in das Atelier selber rein, weil hier sind nämlich auch zwei kreative Köpfe. Fangen wir mal mit Ihnen an. Frau Kurt, Sie sind hier im Atelier vom Kunstwerk Blisse. Wie lange machen Sie das schon? Eigentlich bin ich schon fast drei Jahre ungefähr hier. Und früher hatte ich in eine, äh, bei behinderten Schule in Küche gearbeitet und als Küchenhelfer. Also, also mal zwei Jahre Ausbildung. Dann habe ich bei Fest äh, Mitarbeiter gewesen. Es ist dann alle aufgeteilt in anderen Gruppen. Dann habe ich erstmal so sechs Wochen oder sieben Wochen erstmal bei den Kita Praktikum gemacht und danach ein später ähm, Habe ich überlegt, was ich dann machen möchte. Und dann hat unsere Chefin gesagt, hier ist eine bei dem Kunstverblisse. Ähm, ein Platz ist für mich und seit fast dann drei Jahren bin ich dann hier. Als Sie noch in der Küche selber gearbeitet haben, war wahrscheinlich das, was Sie heute machen, das hatten Sie sich wahrscheinlich gar nicht so vorgestellt? Ich kenne hier noch, noch nicht hier aus. Ja. Ähm, wenn es in Sommerferien sind, wenn es Schließzeiten sind, dann habe ich dann so, eine, so fünf Tage mit meinen Chefen ähm, hier gewesen, geholfen und danach war ich ganz normal im Job gewesen. Und was machen Sie hier genau im Atelier? Beschreiben Sie mal irgendwie einen Tag her. Sie kommen hier morgens hierher und was machen Sie? Sie arbeiten an einem bestimmten Bild oder was genau machen Erst Sie? Erst mal gucken wir hier alles dann klar alles. Danach machen wir erstmal mal vorne bei ähm, Kunst, also nicht bei beim Kaffee, erst schön gestalten, putzen und so und danach ist mal gucken, was wir dann noch zu tun ist oder was wir spontan machen. Zu der Frage, was ähm, gestellt wurde, machen wir halt immer am morgens die gastro fertig, also wir ja. de dekorieren halt zum Beispiel, also im Eingang machen wir halt die stellen, wir machen auch die Blumen, positionieren und die Stühle zu richtig und und wenn wir fertig sind, kommt der Garten drin. Aber da ist ja schon der halbe Tag eigentlich um, ne? Weil das ist ja ganz schön viel. Genau. Also das heißt, wie viel Zeit bleibt denn pro Tag dann noch über, um wirklich jetzt hier im Atelier? künstlerisch, kreativ, was zu machen? Das klingt so, dass es viel ist, ja. aber das schafft man in einer Stunde. Genau, das heißt, und danach kommt dann eine äh, kurze Pause und dann geht's los. Was machen Sie gerade momentan, also Hesri Balan? Also ich mache das momentan, dass ich für mich selbst zeichne, also wie ich halt meine linke Hand mehr benutze, weil meine linke Hand ist, zu ähm, meine linke Seite ist ja Und dadurch will ich die auch noch trainieren, wie ich besser mit dem zeichnen kann. Aber sie sind eigentlich Rechtshänder. Oder sie sind Linkshänder. Und ja, Rechtshänder. Sie sind Rechtshänder. Ich weiß noch nicht, mehr, hätte ich die Erkrankung nicht, wüsste ich nicht, welche Hände ich benutze. Ah, Hände. Okay. Weil dieses halt ausgestreckt von der linken Seite. Und ja. Also das heißt, sie zeichnen und. Durch das Zeichnen trainieren Sie auch Ihre Fertigkeiten in der linken genau, Hand im also linken Arm. Und das heißt, Sie zeichnen dann mit links oder wie kann ich mir das vorstellen? Richtig. Also wenn ich mit rechts zeichnen würde, sähe das schon merkwürdig aus, aber mit links würde gar nichts gehen. Das glaube ich nicht. Nein? Das glaube ich auch nicht. <lacht> Weil die Sache ist halt, wenn man das täglich übt, dann wird das besser. Okay. Habe ich bemerkt. In den zwei Jahren habe ich es drastisch bemerkt, dass meine Anfangszeichnung mit links okay aus, das sagt nichts das Schlechtes, aber es sieht okay aus und jetzt sieht es mehr erkenntlich aus, das kann man sagen, das ist kann man wechseln, wenn man also wenn man später daran arbeitet, mit sein. Okay. Es ist bei uns auch so, dass ähm, die Kollegen im Atelier jeden Tag fünf Minuten zeichnen, also es gehört zum Tagesablauf dazu und wir haben daraus auch schon einmal eine Ausstellung gemacht und Herr Sribalan hat eine Vielzahl Zeichnungen, wo auf einem Blatt links und rechts Zeichnungen drauf sind, vom gleichen Objekt. Das, ah, das ist sehr spannend. Sehr spannend. Gibt es ja. von Bilder? Das werden wir dann in unseren Show -Notes auch mal verlinken, damit man sich das vorstellen das kann. kann. Man auf jeden Weil Sie Fall meinten, man sieht eigentlich, wenn man es trainiert, würde man keinen Unterschied mehr merken. Doch, man sieht einen Unterschied, so. aber oft ist die untrainierte Hand die interessantere. Ja. Genau, okay. aber ich bemerke gerade, ähm, da ich jetzt gerade übe, ähm, dass eine linke Hand, also ich habe ja, mache ja halt Zeichnungsübungen, also mit links Gerade zwischen so Zeichnen und hand auch, da merke ich gerade minimale Unterschiede. Also ich selbst merke es halt, Frau Kunert hat es selbst gerade nicht bemerkt, weil ich habe das halt in der Pause gemacht. habe Aber habe ich heute realisiert, dass ich meine linke Hand besser wird mhm. aber nicht so gut wie die hand aber ja. Okay, gut. das ist jetzt so, dass das technische oder auch so da der Hintergrund mit diesem links rechts zeichnen Kommen wir mal zu den Materialien. Zeichnen Sie mit Bleistift oder sind das bunte Farben? Mit was zeichnen Sie? Frau Kurt vielleicht. Sie zeichnen ja wahrscheinlich auch, wenn das so der tägliche Übungseinstieg ist. Also wir haben auch Buntstifte, wir ja. haben auch spezielle Stiften bei uns, Kreiden, auch mit Wasser kombinieren kann. Also alles Mögliche, was wir haben, haben wir auch ganz viel auch. Möglich. Okay. Mit was zeichnen Sie am liebsten? Am meisten mit, mit Stift erstmal. Also wenn man fünf Minuten zeichnen möchte, wir legen einfach ein Muster und danach machen wir manchmal fünf Tage andersrum, wie das das aussieht, in so ein okay. Nat Naturstudium. So, das ist und ein so. okay. Ich mache mach auch manchmal auch, auch häufig auch mit links und jeder zeichnet ganz anders. Herr Srieberland, zuerst noch mal die Frage mit, was zeichnen Sie am liebsten? Auch mit Stiften oder geht's dann ganz schnell eher in Tusche? Ich probiere alles aus, weil ich bin der gerne, der vieles ausprobiert. Ich bin der Typ, der Herausforderungen in Zeichnung liebt. Was ich lieber zeichnen würde, ist halt mehr mit Kurschreiber, weil äh, da, auch wenn da Fehler auftauchen, bleiben die Fehler im Kopf, weil man mit Bleistift kann man die und dann vergessen man die Fehler halt, das äh, präferiere ich mehr, weil ich habe früher immer mit Bleistift gemacht, dann habe ich das gefällt es mir nicht, dann habe ich das nicht immer und das ist eigentlich nicht gut. Wenn man einen Fehler macht, dann kann man das. ist besser, wenn man es sieht und dann das bleibt halt für den Moment, weil dann kann man sich immer verbessern. Also das heißt, Sie haben keine Angst vor Fehlern beim Zeichnen. Kann man überhaupt Fehler machen beim Zeichnen? Man, natürlich, wenn man bestimmte Sachen nicht so aussehen, wie man sich das vorstellt, oft zerknüllt man ja wahrscheinlich das Papier und fängt von neuem an. Und das machen Sie nicht. Es ist immer das also. gleiche Papier. Und sie arbeiten mit dem Kugelschreiber so, bis sie zufrieden sind. Da komme ich zu Punkt. Also, es gibt halt Momente, wie, wenn man das perfekt machen will, dann ist es halt so, dann muss man halt vorsichtig daran arbeiten. Wenn man halt zum Beispiel aus Gedanken machen will, dann kann man das so machen, wie es ist. Also, wenn man das Sag ich mal, ein Gesicht aus den Gedanken, dann ist Kuhschreiber oder halt Bleistift okay. Und wenn man das sagt, das ist komplett Mist, muss man halt gucken, was ist Mist. Ist es wirklich Mist, um das wegzuschmeißen? Oder mhm. halt kann man das anders positionieren und das sieht besser aus. Zum Beispiel, wenn man das das Gesicht mal ist und das sieht für der Person scheiße nicht gut aus, dreht man es um. Und dann ist man macht halt. Neues Dinge. Man muss nicht weiter zeichnen, wenn es nicht gefällt. Man kann das auch schneiden und dann halt auf ein neues Blatt Papier kleben und dann sieht es halt anders aus. Okay, Frau Kurt hat eben ja gesagt, sie ist ja schon drei Jahre hier. Wie lange machen Sie das hier, Herr Silberland? Also ich kann sagen, dass ich seit 2019 siebten Monat hier bin. Okay, also ein ähnlicher Zeitraum. Ja. Haben Sie vorher auch schon gezeichnet oder war das für Sie jetzt was Neues? Intensiv habe ich hier gezeichnet, aber zu Hause oder in der Schule habe ich auch gezeichnet, aber nicht regelmäßig wie hier, weil hier habe ich gelernt, wie man regelmäßig macht. Also jeden Tag äh, etwas, auch wenn das halt fünf Minuten war. Oder früher war es halt 15 Minuten, ungefähr war es schon so. Und Regelmäßigkeit ist besser als ab und zu. Frau Kurt, wie war das bei Ihnen? Das war weil bei mir ist so, früher habe ich auch nie gezeichnet. Erstmal nur Familie, so meine Tante mal was Geschenke gemacht. Und so solche Sachen. Wo ich hier im Anfang hier war, haben wir auch viel gezeichnet. Wir haben auch viele auch Themas gehabt. Beispiel ähm, Aquarium gehabt. Wir sind extra nochmal für Aquarium gegangen. Genau wie man die Tiere Struktur macht. Also das heißt, Studie betreiben so im Aquarium, wie sieht ein Fisch aus, wie bewegt er sich und wie genau. kann ich das aus Papier bringen? Genau. Das stelle ich mir ganz schön schwer vor. Und zeigen Sie da so bestimmte Techniken oder wie wird das angeleitet? Jeder hat seine eigene Te Technik. Jeder genau. hat seine eigene Technik. Und das ist ganz schwer, weil das, äh, die Sache ist, wir haben ja, wenn wir fünf Minuten geblieben wären, ja, wir sind halt länger geblieben und dadurch haben wir die Fische, auch wenn die sich bewegt haben, konnten wir die gut einzeichnen und dann haben wir noch Fotos gemacht und dann haben wir die mitgenommen und dann haben wir dann weitere gemacht. Aber an diesen Tagen haben wir die auch die auf eine Platte draufgetan und dann haben wir die auf ein paar Kleidung draufgedruckt. Also eine Radierplatte. Wir haben es gedruckt. Ja, ah, okay. Aber das ist also im Aquarium vor Ort ist es natürlich schwierig, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten. Wir haben eigentlich alle nur gezeichnet und fotografiert und Skizzen gemacht. Und dann haben wir mit den Fotos und den Skizzen weitergearbeitet mhm. hier. aber also die Technik, die wir da dann benutzt haben, war tatsächlich die Radierung auch, ne, eigentlich was auch ja, haben wir nicht gemacht damit. Und wir haben auch davon auch, auch ein Ausstellungsstück gemacht, da waren ja auch so Nachmittag alles angerichtet, Leute äh, wollten sie auch, auch freiwillig auch mitgemacht und so. War ja, auch nach dem Radierworkshop, genau, wir haben im Vorfeld ein... Mit einem Berliner Grafiker ähm, Radierworkshop gemacht, weil wir eine Druckpresse kaufen konnten. Und haben, da haben wir eigentlich organische Formen als Thema gehabt. Genau, genau. Und, und genau, haben viel Pflanzen gezeichnet hier im Haus und dann gedruckt und haben da aufbauend dann das mit den Fischen auch noch ein bisschen weitergemacht. Das war nur ein kleiner Teil. Das heißt, also ich, ja, wir haben jetzt hier Zeichnen, wir haben jetzt hier diese Radierung. Gibt es noch so, so, so einen dritten Bereich, den man dann ausprobieren kann? Bei uns ist es so, wir haben erstmal so ein kriegen wir erstmal viele schöne bunte Stoffen und so. An der haben wir dann die die Stoffen auch erst dann gebügelt. Da haben wir dann unsere spezielle ähm, Druckplatte. Also wir haben so viel Sachen äh, gestaltet. Wir machen Siebdruck. Mhm. Ne? Also Frau Kurt ist ähm, an der Siebdruckproduktion immer stark mit beteiligt in der Vorbereitung, beim Drucken und in der Nachbereitung. Könnt Sie ja. vielleicht ganz kurz erklären, was Siebdruck genau ist, weil gehört haben dass viele und jeder stellt sich darunter vermutlich das Falsche vor. Also Siebdruck ist halt so, dass wir eine Form haben, zum Beispiel unsere Tomatenpflanze. Mhm. Und dann haben wir halt bestimmte Farben, also Siebfarben. Um die zu erklären, müssen wir, die Sache ist, diese Farben sind nur für Stoffe gedacht. Nur für Stoffe und wenn man die auch mit den Form, die hat ja auch noch die Tomatenpflanze als Form. Da müssen wir die Farbe ganz unten gießen, also bei der... auf Sieb machen, ne? Ja, aufs Sieb machen und danach halt mit dem, den Rakel so doll nach vorne schieben, ja. dass die Farbe auf den Stoff komplett drauf Also wird. durch das Sieb gepresst wird dann quasi genau. auf den Stoff. Und dadurch ähm, kann das würde Abmuster, also die Tomatenpflanze, mhm. auf den Stoff drauf sind. Und das sollte keine ähm, Lücken sein? Genau. Das Motiv, was wir benutzen seit vielen Jahren, ist ähm, eine selbst bei uns im Garten hochgezogene Tomatenpflanze, so. die wir geerntet und kopiert haben und dann ähm, als Motiv auf Sieb haben belichten lassen. Wir können im Haus selber nicht belichten, da ja. sind wir nicht ausgestattet für, aber in einer Kooperation mit ähm, wir in Weißensee, die machen uns das Sieb und wir haben die Möglichkeit hier genau. zu drucken und thematisch aufs Haus bezogen, passt die Tomatenpflanze und wir bedrucken die auf Beutel. und Also beziehungsweise wir stellen Beutel dann her, also wir drucken es auf Stoff und machen einen Einkaufsbeutel daraus, bedrucken ähm, Handtücher. Es gibt ja bestimmt druckgeeignetere oder auch saugfähigere Stoffe als andere. Also das heißt, es muss ist egal oder? Ja, okay. ja, es ist komplett egal. Handtücher, das geht? Also, sind die kochfest dann hinterher, oder? Naja, kochfest, also wir, wir machen die Grubentücher, ja. bedrucken wir und verkaufen die im Set. Ein unbedrucktes, ein bedrucktes und 40 Grad schaffen die bedruckten. Ich glaube, es ist hier eine gute Gelegenheit, auf die Facebook-Seite von dem Kunstwerk hinzuweisen, weil sie da auch Fotos haben von den Sachen, die hier in diesem Atelier entstanden sind. Und vermutlich auch die Beutel und die Handtücher dann auch. Ne? Und hier vor Ort kann man sie auch käuflich erwerben. Wunderbar. Also wir werden die Facebook-Seite, die werden wir auch in unseren Shownotes dann auch, auch verlinken. Und natürlich auch die Website. Und das heißt also, wenn man irgendwo sich den Eindruck machen möchte, wie ein Handtuch mit einer Tomatenpflanze raufgedruckt aus, dann kann man das bei Facebook finden. Genau. Wenn Sie gerade erzählen, Herr Sribalan, hatten Sie sich das immer schon so vorgestellt? Ich mache eines Tages was mit kreativem Kunsthandwerk. Also ursprünglich war es halt so, die Frage dazu zu kommen, war halt, ähm, dass ich halt als Zwischenpunkt hier bin, weil ich will meine Zeichenskills verbessern und darum wollte ich erstmal hierher kommen, weil mein nächstes Ziel ist nicht mehr 100% mit den Sizen zu tun, weil mhm. ich möchte, Eigene Autos entwickeln. Also eigene kann, Autos? Genau, im KZ-Bereich halt Ach wirklich. So. Und darum wollte ich es halt als Zwischenpunkt kommen hier. Aber das hat ja auch sehr viel mit Zeichnern, und Präzision genau, auch genau, zu tun. Okay, genau. also so, so ein technischer Zeichner. Ich glaube, das wird das neue Projekt. Verstehe. Ich habe von Ihnen, dass Sie in die auto genau. richtung gehen. Okay. Genau, das weil das ist halt, also das ist immer noch ein Zwischenpunkt, wo ich hier bin. Weil vor den, fast drei. Jahren. Aber mhm. meine Zeichnung, wenn ich das zeichnen würde, ganz okay. Also, es ist halt nicht optimal, sage ich dazu. Aber jetzt würde ich sagen, wenn ich weiter daran arbeite. Das ist ein Ziel, ne? Genau. Spannend. Frau Kurt, wie sieht es bei Ihnen aus? Also, ich habe früher am Anfang auch viel gezeichnet und weil ich auch andere, auch zwischendurch auch andere Fehler, also andere Aufgaben von unseren Chefen bekommen von der Zeichnung, dann ist es manchmal so knapp. Mhm. Weil ich habe auch, weil ich will, äh, wie ich jetzt ähm, äh, alles erklärt habe, wegen, wegen äh, Stoffen verkaufen und so, produzieren mhm. und so. Ich bin auch immer richtig fester da, dabei, weil die Produkte mussten auch erstmal auch richtig auf den Stoffen sein, mhm. weil sonst, wenn es Farbe weg ist, ist das leider nicht schön. Schade für die Kollegen, äh, Kunden auch, mhm. dass sie auch das auch dann bezahlen und so. Und deswegen muss das auch richtig auch gut sein, ob das gut auch gutes ist, qualität, dass auch Leute auch gut auch äh, schenken kann oder jemand andere Sachen äh, schön rausmachen kann, wie das so kreativ ist. Genau, aber das heißt, das, was Sie machen, da ist es Ihnen wichtig und da achten Sie auch drauf, dass die Sachen gut aussehen. Das genau. ist Ihr hauptsache Thema, okay. auch gut schneiden. Das ist die die Hauptsache. Gut schneiden? Das müssen Sie mir kurz erklären bitte. Wir haben ein, ein Schablone, ah, eine Schablone, okay. eine Schablone für eine Tasche hm. für den Aha, extra noch Henkel verstehe. und für eine Tasche haben wir extra. Gut, okay, dass das alles exakt aufeinander gestellt ist. Sie beide haben oder eigentlich Sie drei haben ähm, am Anfang schon immer wieder das äh, Wort Ausstellung erwähnt. Ja. Das ist ja mit auch nochmal ein Standbein von diesem Kunstwerk. Können Sie was erzählen, Herr Sibalan, ja, zu den also Ausstellungen? In der Ausstellung ist bei uns so, äh, es sind bestimmte Events, kann man sagen. Wenn wir halt zum Beispiel eine Ausstellung machen, wo die Gäste daran teilnehmen, wie bei, der bei den Radierungen. Radierungen, hm. das ich weiß, kurz. Dann können die Teilnehmer von den Gästen mitmachen, weil dann sieht das halt für die außergewöhnlich aus, wie man das macht. Zum Beispiel mit Radierung haben wir halt Schritt für Schritt alles erklärt und denen hat es auch Spaß gemacht zum Beispiel. Ach so, das heißt, Entschuldigung, dass ich also nicht nur einfach angucken, dass man irgendwie eine Ausstellung hat, man kommt an und guckt sich was an, sondern man könnte auch, man kann auch mitmachen, oder? Genau. Das, ah. Also das ist halt die Sache, was wir machen. Also zum Beispiel mit dem Eierprojekt, da ging es nicht, also weil wir haben ja das vorbereitet für sie. Aber wenn das mal äh, eine Ausstellung ist, dass man halt die mitmachen lassen kann, dann ist es halt Machbar. Dann Frau Kuhnand macht schaut, ob das machbar ist oder nicht. Dann sagt sie zu uns Bescheid und dann äh, fragt sie, ob die Zeiten möglich wäre, wenn ihr dabei seid. Wie viele Ausstellungen gibt es so? Vor Corona haben wir regelmäßig alle zwei Monate eine Ausstellung gemacht. Zu so häufig. Und okay. ja, ja, zwei, drei Monate. Und auch immer versucht, inklusiv, also haben viel mit externen Künstlern zusammengearbeitet und auch sowieso immer alle im Haus zusammen, also alle Abteilungen, auch die Küche und die Arbeitsgruppenleiter. Und haben auch einmal im Jahr einen Workshop gemacht. Den letzten, den wir gemacht haben, war das mit den Radierungen, deshalb ist es noch so präsent. Mhm. Das Jahr davor haben wir einen Fotoworkshop gemacht, davor das Jahr haben wir bekleidete Figur gezeichnet. Also immer ein Workshop, mit denen wir aber nur intern gemacht haben und nur zur Ausstellungseröffnung die Gäste eingeladen haben mhm. zu machen. Bei den Radierungen war das ganz schön, weil es sowieso so Work in Progress wir auch weitergemacht haben und die Ausstellung sich immer weiter erweitert hat, solange sie hing. Aber dann kam die Corona-Pandemie, und seitdem ist, gibt es keine regelmäßigen Ausstellungen. Also wir haben Lockdown-Ausstellungen gehabt die wir nur online präsentieren konnten, gibt auch ein kleines Video von der Blauwild-Ausstellung um, auf der, auf der Facebook-Seite. Und haben jetzt die erste richtige öffentliche Ausstellung, war zwischen den beiden Lockdowns letztes Jahr fünf Minuten zeichnen. Mhm. Genau. Und wo wir mit zwei anderen Ateliers von Mosaik und BWB, also vom Atelier Imperfect zusammen mhm, genau. ausgestellt haben. Die haben den, wir haben sozusagen den Lockdown dafür genutzt, also alle drei Ateliers jeden Tag fünf Minuten zu zeichnen, diese Zeichnung zu sammeln. Und das haben wir dann ausgestellt in einer Gemeinschaftsausstellung. Und das war so die erste Ausstellung nach den Lockdowns unter den neuen Bedingungen. Und jetzt haben wir eigentlich zu Ostern die erste richtige... Ausstellung wieder, aber ohne große Eröffnung, nur präsentiert mit dem Projekt des letzten Jahres, das wir auf echten Eiern. Aufgrund auch der neuen Situationen, die wir im öffentlichen Bereich haben, in unserer Gastronomie, in unserem Café, mhm. weil einfach alles anders ist. Deshalb kann man jetzt auch der Zeit nicht sagen, wie regelmäßig wir Ausstellung machen, weil wir derzeit noch dabei sind, das alles wieder neu oder anders zu erfinden oder ja. zu gucken, wie sich es jetzt weiterentwickelt. Wenn ich Sie so über Ausstellungen sprechen höre, klingt das so, als ob Sie alte Ausstellungshasen sind. Das heißt, Sie haben schon so viele Ausstellungen gemacht, dass das für Sie was Normales ist. Erinnern Sie sich mal an Ihre erste Ausstellung. Wie war das für Sie? Waren Sie da sehr aufgeregt? Vielleicht war das auch das erste Nö. Mal mit der Ausstellung? Ich Nein? versuche ganz gut ja. zu weh. Also gut <lacht> zu kommen. Okay. Wir haben auch noch letztes Jahr auch eine große Ausstellung gemacht bei Flughafen Tegel. Oh, und da waren äh, bei Berlin auch viele auch Kunst, Künstler oder Künstler gewesen. Kein Berlin ohne Kunst, diese Aktion. Kein Berlin ohne Kunst. Von Radio diese 1. Aktion ah, gehabt. Wir zeigen gerne, was wir machen. Mhm. Es sind tolle Arbeiten, die hier entstehen. Und die werden super gerne vorne hingehängt. Und die Gäste erfreuen sich daran und finden es auch toll, dass es immer anders aussieht hier. Mhm. Ja, Sie sagten ja, dass ja im Grunde eigentlich normalerweise alle zwei Monate ist was anderes. Genau, das ist genau. ja doch eine, ja. da war ich, bin ich sehr überrascht, dass das so häufig dann auch wechselt. Ne? Und ja, das werden wir vergessen. jetzt auch nicht mal so machen, weil es ist. Das ist ja aufwendig, ne ja. Ja, Aber genau, so haben wir aber trotzdem die letzten acht Jahre gelebt, minus zwei Jahre Pandemie. Okay, <lacht> ist was ist jetzt, also jetzt haben wir gerade Frühling und jetzt, wenn man jetzt sich so den Mai, Juni anguckt, was ist dann zu sehen? Was, was machen wir, wir, lassen, genau, wir lassen die, die eier, die eier ne? osterausstellung hängen. Mhm. Also wir haben die also Ostern als Thema natürlich beendet, aber die Form des Eis als Objekt bleibt. Und was wir danach machen, sind wir noch an der Überlegung. Das ist auch ein, ein, ein Ergebnis der Pandemie, nämlich dass wir nicht das ganze Jahr durchgeplant haben, sondern ein wenig gucken, was sich ergibt. Und wie die Umstände sind und dann, was möglich ist, ein bisschen flexibler. Sehr schön. Ganz lieben Dank an Sie Gerne. drei. Dankeschön. Die Bilder und auch die Tomatenpflanzen, über die hier gesprochen wurden, die sind vor allen Dingen auf der Facebook-Seite. Wir haben sowohl die Internetadresse des Cafés wie auch die Facebook-Seite in den Show Shownotes verlinkt. Schauen Sie doch vorbei, wenn Sie Interesse haben. Und dann können Sie die Erzeugnisse der kreativen Köpfe bewundern. Das war Wir Sprechen. Wir freuen uns immer über Ihre Kommentare und natürlich auch über Likes und Sie können diesen Kanal auch abonnieren. Bleiben Sie uns treu, haben Sie eine gute Zeit und schalten Sie wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt Wir Sprechen.